Guten Tag, wie kann ich denn behilflich sein? Ja, guten Tag, Herr Gerald. Können Sie mir gut hören? Ich kann Sie hören, ja, aber ich bin nicht Herr Gerald, für Sie. Ah, ja, mit wem spreche ich? Ja, mit dem, den Sie angerufen haben. Und damit wieder herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Den netten Herrn, den wir heute in der Leitung haben, den haben wir schon so ziemlich oft auf dem Kanal gehört. Doch probiert jetzt hier unter dem neuen Namen, also unter meinem neuen Namen, mal wieder. Beziehungsweise so neu ist der Name gar nicht. Allerdings rufen die ja auch öfters mal bei alten Datensätzen an, um zu schauen, ob da nicht doch noch mal zu holen ist. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung sowie jede Menge Aufklärung mit diesem neuen Telefongespräch. Wen möchten Sie denn genau sprechen? Naja, no, okay, kein Problem. So, mein Name ist Thomas. Ich bin der persönliche Account Manager von Platform, Wen ich? Sie haben, ja, ja, wissen Sie, Sie haben ihre Daten bei Verus Produkt. Uh, immediate Age Germania uh, hinterlassen. Ja, yeah? uh, stimmt das? hinterlassen. Richtig, in diesem Fall habe ich tatsächlich keine Daten hinterlassen und schon gar nicht hintergelassen. Also die äh, Betrüger, die machen sich äh, gerne zunutze, dass äh, man sich irgendwann mal irgendwo eingetragen hat. Ich weiß es nicht, ob die selbst an der Hotline wissen, wie die Daten in das System äh, einge, ja, eingefügt, eing, äh, eingefühlt werden, sagen ja die Betrüger so gerne. Ja, ich kann es euch sagen. Man ähm, meldet sich einmal bei irgendeiner Werbeplattform an. Da findet man oft die Links über Facebook oder man googelt äh, bei, äh, bei Google zum Beispiel einfach mal, dass man mit Bitcoin reich werden möchte oder irgendwie sowas. Dann kommt man auf eine Webseite, wie zum Beispiel Höhle der Löwen oder Bitcoin-System und was es da so alles gibt. Das ist nur eine reine Werbeseite. Habt ihr sicherlich vielleicht schon mal ähnliche Sachen gesehen, wie eine Newsletter-Anmeldeseite. Da also gibt es ganz viele bunte Bildchen, die blinken alle schön, meistens läuft da noch ein Countdown, um die Zeit ein bisschen zu verknappen, damit man sich auch wirklich auf der Webseite registriert. Naja, und wenn man dann seine Daten eingetragen hat, dann klingelt nach, der, ja, nach dem Abschicken der Daten sofort das Telefon ohne dass ihr darüber informiert und unterrichtet wurdet, dass ihr direkt angerufen werdet. Außerdem, nach dem Bestätigen der Daten, wird man direkt auf irgendeine Webseite rausgeschmissen. Das kann durch Zufallssystem immer mal wieder eine andere sein. So, und nun befindet ihr euch auf einer Trading-Seite. Aber anstatt hier seriös erstmal Informationen zu geben, auf was für eine Seite ihr euch befindet, landet man in der Regel direkt in einem Einzahlsystem. Was hoffentlich dazu führt, dass die meisten Leute direkt die Seite zumachen. Nun ja, aber um das Schließen der Seite zu verhindern, rufen dann oftmals sofort Leute bei euch an, um ja euch irgendein Dünnschiss am Telefon zu erzählen. Nun, der Charakter Gerold Steiner ist hier schon etwas älter. Den habe ich gleich zu Beginn des Kanals erfunden und mich damit eingetragen. In der Regel trage ich mich mittlerweile mit anderen Namen ein, wodurch dieser Name und dieser Datensatz ja quasi schon uralt ist. Und nun ja, wenn man sich einmal eingetragen hat, heißt das nicht, dass die Daten dann bei dieser Firma bleiben. Denn Datenschutz gibt's bei diesen Betrügern nicht. Es ruft euch dann permanent immer mal wieder jemand an von einer anderen Firma, die dann auch behaupten, dass man sich da gerade angemeldet hat. Manchmal erzählen sie auch genau das Datum, wann das gewesen ist, oder erzählen nur so ungefähre Richtwerte. Ja, letztes Jahr oder vor ein halbes Jahr oder vor ein paar Monaten äh, haben sie hier mal die Daten hinterlassen. Nun ja, so ist das aber nicht. Denn ihr habt die Daten vielleicht wirklich einmal hinterlassen, aber dann auch nur bei einer Firma, also wissentlich zumindest nur. Und danach rufen euch ständig wieder neue Firmen an. Und manchmal wissen die Mitarbeiter nicht so wirklich, wo die Daten herkommen oder achten da im System nicht so richtig drauf, weil meistens kommen die Datensätze halt eben wirklich, wenn man sich frisch eingetragen hat. Aber hier wird sehr, sehr gerne ziemlich oft behauptet, dass man sich gerade eben eingetragen hat. Und das ist in diesem speziellen Fall hier definitiv nicht der Fall. Uh, immediate Age, ja, es ist unsere Werbung. Ja, yeah. ich möchte sprechen, dass äh, Sie haben äh, ja, bis heute keine Handelskonto aktivieren. Ja, was passiert? Uh, vielleicht haben Sie irgendwelche Fragen, die äh, Sie sind bezweifelt oder irgendwas? Ich kann ja, Ihnen ich helfen, mehr, alle Fragen antworten, ja, es ist kein Problem für mich. Mal davon abgesehen, das habe mich hier auch nicht mal mit meinem richtigen Namen anspricht, also nicht mal mit dem Vornamen, sondern einfach nur mein ja, in mein Vornamen dahinrotzt. Und dann erzählt er noch, ja, warum haben Sie sich denn da eingetragen? Sind Sie denn äh, verzweifelt oder irgendwie sowas? So also nach dem Motto, braucht man denn unbedingt Geld? Also es ist schon irgendwie sehr, sehr fragwürdig, was da für Leute am Telefon sitzen. Ich meine, den hatten wir ja hier nun schon in verschiedenen Facetten. Das ist hier dem Anschein nach mal wieder eine neue, da zu Beginn des Gesprächs er hier sicherlich noch nicht geschnuppert hat, dass wir uns schon mal gesprochen haben. So, bitte fragen Sie, wenn Sie irgendwelche Fragen haben oder so. Wen möchten Sie denn sprechen? Noch einmal bitte. Wen möchten Sie denn sprechen? Ich kann es nicht verstehen.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 Wenn wir irgendwelche Fragen über unsere Handelsplattform haben, ja, dann können Sie äh, diese Frage stellen. Wen möchten Sie denn sprechen? Wen möchte ich sprechen? Mhm. Nur mit dir äh, ganz falsch. Ja, so. wie, wie kann ich antworten auf diese Frage? Ja, ich Naja, wenn Sie Deutsch könnten, dann können äh, auf diese Frage auch antworten. Wie antwortet man wohl auf die Frage, wen er sprechen möchte? Ich frage, wen möchten Sie denn sprechen? Ich habe es ja nun, glaube ich, oft genug wiederholt. Er fragt mich, wie er auf diese Frage antworten soll. Also, mit Seriosität kann das überhaupt nichts zu tun haben, denn er hat hier nicht mal irgendwie versucht festzustellen, ob ich die Person bin, die sich eingetragen hat. Denn das ist nämlich gleich das nächste Ding. Wenn ihr euch auf so einer Webseite registriert, dann ja wird überhaupt gar nicht geprüft, ob ihr die Person seid, die sich da wirklich einträgt. Das bedeutet, wenn man gemein ist, kann man hier seine Ex-Chefs äh, eintragen, also die Ex-Firmen, um da die Telefonleitung mit so ein Quatsch zu überlasten oder Ex-Partner oder Nachbarn, wenn man den ärgern will oder irgendwie sowas. Da wird überhaupt gar nicht geprüft, ob ihr die Person seid, die sich da auch gerade anmeldet. Und Da wird überhaupt nichts, was den Datenschutz angeht, überprüft. Und der überprüft jetzt nicht mal, ob er den richtigen Datensatz zu der richtigen Person hat, also er spricht mich nicht mit Namen an, er versucht's gar nicht erst. Tja, richtig, weil es gar nicht darum geht. Es geht einfach nur darum, irgendein Betrugsopfer zu finden, egal wie der heißt. Letztendlich soll ja nur das Geld überwiesen werden. Da muss gar nicht abgeglichen werden, wer man da ist. Das kommt dann meistens erst, nachdem man das Geld eingezahlt hat. Um dann das Geld angeblich wieder auszahlen zu können, soll man sich dann erst legitimieren. Das ist ja höchst interessant. Wenn der nicht mal, also der hat jetzt hier den Datensatz, Gerold äh, Steiner. Und wenn ich aber nun eigentlich Paul Peter bin, dann, ähm, tja, passt das ja schon gar nicht. Und dann soll ich mich mit meinen Daten legitimieren. Das heißt, die möchten gerne, dass ich meinen Personalausweis per WhatsApp oder per E-Mail einfach so hinschicke. Und am besten noch irgendeine Rechnung und eine Quittung, wenn die nicht älter ist als drei Monate. Tja, das hat aber auch nur den Grund, damit die selbst auf eure Kosten im Nachhinein shoppen gehen können. Denn die Kreditkartendaten lässt man ja in der Regel dann hier auch auf so einer Plattform da. Und erzählen tut man euch ähm, dann, dass die Legitimation ja nur dazu da ist, damit man sein Geld auch wieder auszahlen kann. Nur, dass diese Firmen niemals Geld wieder auszahlen, das verrät er hier an dieser Stelle logischerweise nicht. Ja, aber ich antworte auf Fragen, die mit unserer Finanzenforum verbunden sind. Ja, ich kann Ihnen nicht äh, alle fragen, ja, wie Sie haben beispielsweise, äh, was habe ich gegessen. Ja, das, auf diese Frage antworte ich nicht. Ja? nicht ganz, ganz klar. Ja. Ich also ich habe mir ja auch nicht gefragt, was er gegessen hat, sondern mit wem er genau sprechen möchte, damit ich mir hier überhaupt sicher sein kann, ob der Anruf für mich ist. Und so gehört sich's ja eigentlich auch, dass man erstmal abklärt, ob man überhaupt beim, beim Richtigen rausgekommen ist, so wie man sich das vorgestellt hat. Tja, aber diese Unternehmen hier interessiert das überhaupt nicht, weil am Ende soll es ja nur um euer Geld gehen und nicht um euren Namen.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 ganz automatisch, ja, ohne ihre Hilfe arbeitet, ja, und äh, handeln. Ja, er äh, findet die, äh, die beste Chance, die beste Variante äh, für Handlung, ja. Und dann macht er äh, ihre Job so. Ja, also respektloser geht's glaube ich kaum noch. Der labert und labert und labert und labert. Sinn und Verstand ergibt das alles nicht, was der da erzählt. Und Das Schlimmste an der Geschichte ist, dass ihm nicht mal mehr mittlerweile meine Frage interessiert. Und er macht einfach weiter in seinem Programm, weil es geht nicht darum, euch irgendeine Frage zu beantworten, auch nicht die Fragen über sein System. Es geht lediglich darum, dass der irgendwie möglichst schnell, in möglichst wenig Zeit, an euer Geld rankommt. Mit einer Trading-Bank, wo, wo er sich, also er gibt sich ja als Bank hier aus. Es hat, also ich glaube, keine seriöse Firma, sie also würde so am Telefon mit euch umgehen. Einfach das Ding durchziehen, was er sich davor gestellt hat, aber Fragen beantworten. Oh, da geht er nicht mal im geringsten drauf ein. Ich finde es schon absolut Wahnsinn, dass die sich selbst für seriös halten können. Mit Seriösität hat das hier aber wirklich nichts zu tun. Da sind wir ganz, ganz weit von entfernt. Von daher teilt gerne die Infos mit allen Verwandten und Bekannten, damit da wirklich niemand aus eurem Umfeld drauf reinfällt. Mit unseren äh, Roboter ja, können Sie bis 30% pro Woche von Ihrer verdienen. Es ist, naja, äh, ну, ziemlich gut, ich glaube, ja, weil äh, im Bank beispielsweise, ja, äh, sie bekommen nur 2% pro Jahr, ja, pro Jahr. Hier sage ich 30 pro Monat, ja. Äh, und auch im Bank äh, können sie zum Beispiel äh, nicht äh, ihr Geld äh, zurückgeben. Ja, bei uns, äh, ihre Geld, äh, ja, sie haben Zugang äh, ganz täglich. Sie können äh, äh, heute äh,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 Und Sie nur sagen, äh, wie möchten Sie denn sprechen? Ja, es ist wie ein Wies oder verstehen Sie mich nicht? Ja, sie also, der labert ja wirklich ohne Punkt und ohne Komma. Tja, also wie der sich selbst für ja, seriös halten kann, die Frage weiß ich nicht. Es ist, keine Ahnung, der verwirrt mich eigentlich nur. Vor allem, der labert so schnell, dass normale Menschen da wahrscheinlich schon aussteigen mittlerweile. Oder na ja, zumindest wenigstens aufgelegt haben. Hoffe ich zumindest immer. Ihn interessiert das einfach gar nicht. Der, der beantwortet meine Frage nicht. Und... Das ist aber das, was ich erstmal beantwortet haben möchte. Regt sich dann darüber auf, dass ich seine Fragen nicht beantworte. Aber wie wäre es denn erstmal, wenn wir meine Eingangsfrage von ganz Anfang an mal klären könnten? Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Dann wüsste ich überhaupt, ob das Angebot für mich ist, was er da überhaupt vorstellen möchte. Ja, aber es interessiert ihn nicht. Der macht einfach weiter und weiter und weiter. Ich weiß nicht, wie der sich da vorstellen kann, dass er bei mir jetzt noch eine Chance hat, was zu verkaufen. Ja. Vorgestellt hat er sich ja am Anfang auch nicht so wirklich. Mal ganz kurz hingerotzt. Tja. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Das Schlimme ist, dass da Menschen ihr Geld einzahlen. Naja, aber eigentlich sollte man hier schon erkennen, dass das definitiv kein seriöses Unternehmen sein kann. Nicht mal im entferntesten Sinne. Dann sagen Sie mir bitte. Ich äh, sagen kann auf, auf Englisch, äh, ja, aber äh, wissen Sie, Englisch äh, kenne ein bisschen schlechter als Deutsch.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 ja ich meine damit wen Sie genau sprechen möchten ah, mit wem ich sprechen möchte ja ich möchte mit Ihnen sprechen natürlich ja und wen genau weil mit Ihnen ist ja keine Antwort auf die Frage ah wer okay so hören Sie mein Name ist Thomas ich bin Ihre persönliche Account Manager ja haben Sie verstanden so äh, von Handelsplattform fin ja es ist klar von wem sind Sie denn der Account Manager ja. Von wem bin ich kein manager von Ihnen? Ja, und wen möchten Sie genau sprechen? Ich möchte genau mit Ihnen sprechen. Ja, wer bin ich denn? Sie sind meine Kunde. Ja, und welchen Namen möchten Sie am Telefon haben? Oder wen, welchen Namen erwarten Sie am Telefon? Sie wissen doch gar nicht, ob Sie richtig sind. Gerald Geburtsfehler, Sie Sie ja? Ihr Name ist Gerald Geburtsfehler, ja? Richtig, der Herr Geburtsfehler. Also möchten genau. Sie mit Herrn Geburtsfehler sprechen. Genau. Okay, und was ist der Grund Ihres Anrufs? Okay, den Herrn Gerald Geburtsfehler. Den haben wir tatsächlich nicht ganz so alt, wie ich äh, eingangs des äh, Videos hier noch dachte. Allerdings habe ich mich mit dem nicht frisch eingetragen. Das stimmt hier definitiv nicht, denn der Herr Gerald Geburtsfehler der ist auch noch aus dem letzten Jahr. Naja, aber das interessiert ja diese Firma hier nicht, denn... Denen interessiert nur, wo die Kohle herkommt, nicht wo die Daten herkommen. Dass die Daten von irgendeinem anderen Unternehmen einfach aufgekauft oder weitergereicht wurden, vielleicht ist es auch die gleiche Firma, nur unter neuem Namen, das spielt hier dann wieder keine Rolle. Ihre Registration bei unseren äh, Handelsplattform. Sie haben schon vor Ta 20 Tagen registriert, ja, aber bis heute leider Sie haben kein Konto aktiviert. Ja, das passiert. Was ist los? Und, äh, Uh, vielleicht, Sie haben etwas nicht verstanden, oder haben Sie irgendwelche Probleme, ja, oder Fragen auch. Ich kann Ihnen uh, helfen, Ihre Probleme lösen, ja, die uh, ist, ja, so, fragen Sie. Ja, ob Sie bei irgendwas helfen können, das bezweifle ich bei diesem Deutsch extrem stark. Aber bei welcher Plattform soll ich mich denn registriert haben? Wie heißt denn die Plattform? So, Sie haben uh, vielleicht bei unserer Werbung Immediate Edge, registriert, ja? Aber unsere Handelsplattform heißt äh, FinViz. Wie heißt die? Äh, Finn Buchstabieren Sie das mal. Äh, F-I-N-V-I-Z. Äh, noch einmal, er, oder? Sagt mir nichts. Okay. Mhm. Vielleicht, äh, Sie haben, äh, Entschuldigen, äh, ich habe nicht verstanden, Sie haben gesagt, dass Sie haben das nicht gemacht, oder? Der, der Name sagt mir nichts. Name sagt nichts?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 Uh, Sie können das im Apple Store kaufen, ja, und auch Sie können das uh, uh, in anderen Plätzen, im Märkte kaufen und so weiter, ja. Es ist, uh, uh, immediate edge ist wie andere Plätze, ja, Sie können das uh, auch dort uh, mit unserer, uh, zu tun sein. So, okay, uh, wenn Sie das registriert haben, ja, ich habe Ihre Daten, ja, wissen Sie. Uh, ihre Name, Ihre Telefonname, Ihre E-Mail-Adresse, ja, das bedeutet, dass Sie haben dort registriert haben. Ja? Und wenn Sie das dort registriert haben, das bedeutet, dass Sie uh, an Finanzmarkt und uh, Handel uh, interessant sind. Ja? ja, also nur weil er da jetzt meinen Namen, mein Geburtsdatum, was schon mal nicht stimmt, das habe ich dann irgendwo eingetragen und so weiter, alles hat, die Adresse halt im Übrigen auch nicht, dann. Ähm, ist das noch lange nicht die Bestätigung, dass ich mich dort eingetragen habe. Denn wie bereits eingangs erwähnt, kann das ja auch ein Nachbar gemacht haben oder irgendwer anders. Natürlich habe ich da irgendwann mal meine Daten eingegeben, aber nicht bei dieser Firma und auch nicht für dieses Projekt. Das interessiert die aber gar nicht. Für die ist schon alleine, dass die die Daten haben, ist das ja die Bestätigung, dass man das selbst gemacht hat. Egal, ob das dann stimmt oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass sie an eure Kohle kommen. Und das war es dann eigentlich auch schon vom Inhalt des gesamten Gesprächs. Auch wenn er hier sehr viel erzählt und versucht, sehr viel zu erklären, aber Sinn macht das alles trotzdem nicht. Für Sie interessant. Habe ich richtig verstanden? Ja? Es ist klar? Nicht wirklich, nee. Hören Sie mich nicht? Ich muss lauter sprechen oder noch einmal sagen? Sie sprechen sehr undeutlich.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 Dass ich verstehe, was warum haben sie das gemacht, nicht, ja? Sie auch verstehen, warum haben sie das gemacht, nicht? Tja. schon dramatisch. Ja, ja, ziemlich dramatisch, ja. Aber, wissen Sie, es ist, äh, oh, ja, kein Problem, ja, wissen Sie. Äh, wenn Sie bei uns mitarbeiten, möchten, ja, dann, hm, wirklich kein Problem. So. Dann, äh, vielleicht, möchten äh, haben Sie irgendwelche Fragen, die nicht mit Deutsch zu tun, sondern mit unserer... Ja? Wo haben Sie denn die Daten her? Hallo, Herr Geld. Hören Sie mich? Ja, wenn Sie das Mikrofon nicht es, permanent da? ausmachen, dann höre ich Sie, ja. Äh, noch einmal, bitte. Wenn Sie das Mikrofon nicht permanent ausmachen, dann würde ich Sie hören, ja. Ja, und dann hat sich die äh, Evolutionsbremse aus dem Staub gemacht und das Telefonat hier an dieser Stelle dann einfach wortlos abgewürgt ja, oder den falschen Knopf gedrückt, ich weiß es nicht. Er hat die ganze Zeit an seinem Telefon rumgespielt, um sein Mikrofon permanent auszuschalten. Oh, oh, oh, oh, oh. Es ist schon der absolute Wahnsinn, was man da für Leute ans Telefon bekommt, nur weil man sich aus Versehen oder vielleicht auch absichtlich mal mit diesem Thema beschäftigt hat und da ja eingetragen hat. Das ist dann das Ergebnis, was man hier bekommen kann, sobald die Daten an der falschen Stelle gelandet sind. Und die Daten, die landen da dann permanent immer wieder an falschen Stellen. Es ist einfach absolut beängstigend, was da für Leute anrufen. Ich hoffe, dass hier die meisten an dieser Stelle schon von alleine einfach aufgelegt hätten aufgrund der Dreistigkeit des Mitarbeiters. Ja, aber man weiß es ja manchmal nicht. Denn nicht jeder beharrt unbedingt darauf, herauszufinden, ja, mit wem man denn da jetzt genau sprechen möchte. »Tja, aber so ist es doch auch. Letztendlich äh, ist, ist man ja an diesem Telefonanschluss nicht zwingend alleine. Da könnten sich ja verschiedene Leute befinden an diesem Telefonanschluss. Davon mal abgesehen, wenn er den Namen von mir nicht nennt, ja, dann weiß ich ja auch nicht, ob ich die Person bin, die er eigentlich erreichen wollte. Der erzählt ja nur die ganze Zeit, ich wollte sie erreichen. Bis er dann mal endlich mit der Sprache rausgerückt ist. Aber was bringt das?« ich finde es einfach nur verwirrend. Ich dachte ja jetzt hier auch eingangs, er möchte vielleicht den Gerold Steiner haben. Aber so ist es eben nicht gewesen. Er wollte den Gerold Geburtsfehler am Apparat haben. Tja, aber es ist trotzdem ein alter Datensatz, mit dem ich mich nicht bei seiner Firma einfach so registriert habe. Tja, so ist es halt, wenn die Betrüger anrufen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mögt, ihr seht jetzt hier noch eine riesengroße Playlist mit vielen, vielen weiteren Videos auf dem Kanal bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.